Hallo alle miteinander, es ist lange nichts mehr gekommen auf dem Segel und Bob kanal und zwar aus dem Grund, weil am der Nacht vom 17. auf dem 18.05. die Edina gegangen ist. Ja, und als sie dann gegangen ist, sind mir noch mal ganz viele Sachen klar geworden, oder was heißt klar? Wie als wenn Edina als Schutzkatze für die Gabi da gewesen ist. Damit meine schwarzmagischen Experimente hier nicht zu sehr ausarten, so kommt es mir mittlerweile vor. Also Edina war ein ganz eigenständiges Wesen. Das hat mir nicht gehört, das habe ich nicht besessen und das hat hier einen super Job gemacht ganz großen Dank Eddie Patsy Stone und Edina Monsoon, die Hauptdarsteller von Absolutely Fabulous, ähm, so, eine, so eine Serie aus England. Und ja, am Tag als sie gestorben ist, habe ich praktisch den Namen nochmal recherchiert und da kamen mir voll die Tränen, weil in Wirklichkeit ähm, haben sie die Hauptdarstellerin Edina Margaret Rose Monsoon genannt. Und so ist das Wetter auch jetzt. Hat es jetzt geklingelt?